Willkommen zurück, Roman. Ich bin froh, dass du uns nicht, dass du uns nicht davon gelaufen bist. <lacht> Nö, keine Sorge. Kommt das mir noch mehr so vor oder wird Monika ein bisschen größer oder der Hintergrund? Ich weiß nicht so. Natsuki, du, du hast dich ja ziemlich... Du läufst dich ja ziemlich weit aus dem Fenster, du das wirst, dass du deine Mangas im, im Clubraum aufbewahrst. Ja. Margarek kauft ihn in ihre Tasche und zieht irgendeinen Proteinriegel hinaus. Sie fährt in Natskis Richtung. Natskis Augen leuchten plötzlich wieder auf. Sich den Rickel vom Boden und die Verpackung auf. Bist du etwa der Neandertaler? Ich hab dir doch gesagt, gibt nicht. Wir sprechen nicht einmal den Satz, hinter, sondern stopft sich den Riegel direkt in den Mund. Keine Sorge, Roman. Ihr geht es gut. Das passiert hin und wieder. I'm sorry, what? Ah, also mit anderen, es passiert immer wieder, dass sie einfach einschläft. Und wenn man versucht, sie zu wecken, wird sie plötzlich zu. Oh, oh understand time, we'll have a good day. What did I just say? Here's Monica's desk. fang ich schon wieder damit an. Here's Monica's schreibtisch Yes. Here's Monica's desk. Here's, Here's, Here's, Here's Monica's desk. This day of the of the day, not like the last one. Hier yes, ist Monikas Schreibtisch des Tages. Hm. Das ist ein sehr guter Tisch, aber leider etwas zu klein und den kann man leider auch nicht sehr gut anheben. Oh, aber der ist sehr nett. Hm. Ja, sehr, sehr bequem, sehr hoch, genug, um zu schreiben und andere Sachen. Und natürlich gut, um... Anyway. Ja, okay, Paddle of Pink. Glaubt es doch auch mir so vor, oder ist da irgendwas im Hintergrund, was, was nicht sehr gut ist? Ah, die Musik hat sich auch ein bisschen geändert. Mm, mm, yeah, yeah. Natürlich, weil, die, weil da irgendwas im Hintergrund ist, was man nicht genau sehen möchte. Puh. Und Roman gefiel mein Gedicht übrigens auch. Er hat mir sogar gesagt, dass es ihn beeindruckt hat. Naski, steht plötzlich auf. Oh no, we have some panic in the club. Oh. Ich hatte ja keine Ahnung, dass du es so darauf anlegst, unser neues Mitglied zu beeindrucken, Juri. Das ist nichts, was ich... Uh, du, du bist nur... Juri steht ebenfalls auf. Naski, Ähm, um, das ist etwas... Das geht dir nicht an! Was war das gerade? Deine Gefühl aufgrund deiner eigenen Unsicherheiten, zu einer anderen aufzulassen. Du hörst dich genauso unreif, wie du aussiehst, Natski. Ich, nee, du hast gut reden, du alte Zicke, die so gerne eingesagt und scharf wäre. Scharf? Tut mir leid, dass jemand in deinem Kästchen kalt, der meinen Läufer nicht versteht. Siehst du? Haha. Plötzlich dreht sich Juri zu mir, als ob sie gerade erst bemerkt hatte. Dass ich dort stehe. Oh Mann. Sie, sie, wollt, sie wollte mich schlechter singen lassen. Das stimmt doch gar nicht. Sie hat angefangen. Wupp. Hm, wen soll ich nehmen? Natsuki, Juri. Äh, ich nehme Natsuki. Als er ein Techner zu geben. Natsuki. Okay, ich nehme Juri. Ich mag Juri nicht. Äh, Könnt du nicht zu so nah kommen? Äh, Leute! Leute! helfer Ihr sitzt zu da für mich! Oh, hi Monica! Hi! Ähm, Hermann, warum gehen wir nicht nach draußen? Okay? Juri hat die Handflächen gegen ihre Stirn gepresst und schaukelt auf ihren Stuhl vor und zurück. Juri? Ich hab das nicht so gemeint! Ich glaube dir. Ich habe keine Ahnung, was Juri zu Natsuki gesagt haben könnte. Oder ihr ja, angetan haben könnte. Oh Mann, bitte hasst mich jetzt nicht. Bitte. Ich bin eigentlich nicht so. Irgendetwas stimmt heute nicht mit mir. Schon gut, Juri. Wir wissen, dass du das nicht so gemeint hast. Natsuki wird das morgen bestimmt wieder alles vergessen haben. Völlig. Das Treffen ist auf jeden Fall vorbei. Du kannst jetzt nach Hause gehen, wenn du willst. Juri sieht mich an, als sollte sie etwas sagen. Aber sie blickt weiter auf Monika. Du, du kannst zuerst gehen, Monika. Ich würde gerne noch etwas länger bleiben. Ich bin die Präsidentin. Ich sollte da als letztes, als letzte gehen. Ich warte, bis du fertig bist. Aha. Ja, ich bin Vizepräsidentin. Also, überlasse heute bitte mir diese Verantwortung. Es hört sich verrasst so an, als willst du mich nicht hier haben, Juri. Dann habe ich ja wirklich keine andere Wahl, oder? Es tut mir leid, echt leid, dass ich Ärger gemacht habe. Aber ich weiß, deine Will Willkommen zu dem klapp. Willkommen zum Literatur. Club. Mein lieblingsanime ist the End of the Last Lustress und doch Black Rock Shooter und viele Und dieses Game. Und ich habe das ja schon ein, schon ein paar Mal gemacht. So etwas, was ich jetzt gemacht habe. Anyway. Juri. Ich bin froh, dass du über alles nachgedacht hast und dich entschuldigt hast. Du musst dir nicht so viele Sorgen machen. Obwohl ich erst wenige Tage dabei bin, kann ich doch ganz deutlich sehen, dass gestern irgendwas nicht stimmte. Vielleicht waren wir alle nur extra sensibel, weil wir gestern zum ersten Mal unsere Gedichte miteinander geteilt haben. Ja, natürlich, es ist nicht so, weil weil ein, äh, weil eine bestimmte Person Zugriff auf der, auf, das, auf dieses Spiel hatte. Ich meine was? Juri, wovon zur Helle redest du? Hast du gestern etwas getan? Ah, ja. oh Mann. Was auch immer dich bedrückt, wird schon nicht so heftig gewesen sein. Ich kann mich nicht mal daran erinnern, dass etwas Schlimmes passiert ist. Du bist einfach die von Person, die sich viel zu viel sorgt über die kleinen Dinge des Lebens, macht, nicht machen. Ah, ja. aber... Willst du dir etwas... Damit besser geht, Wenn ich deine Entschuldigung auf jeden Fall mal nehmen. Irgendwie ist das auch ganz nett, denn ich hatte insgesamt immer befürchtet, dass du mich hast oder so. Na, nein, überhaupt nicht. Ich hasse dich nicht. Ähä? Ja, du bist zwar irgendwie schon seltsam, aber ich hasse dich auch nicht. Das geht richtig zu mir um. Du hingegen bist immer noch in der Probephase. Hey, hey. was ich, wird die Tür aufgerissen. Mir sagt man, dass du heute Zeit mit Yuri verbracht hast. Nicht, dass es mich interessiert, mit wem du so abhängst. Schließlich wurde mir beigebracht, nie irgendwelche Erwartungen in andere zu setzen. Da ist es also nicht so, dass ich da auf dich gewartet hätte oder so. Allerdings solltest du zumindest einen Blick auf mein Gedichtwaffen. Du wirst wahrscheinlich etwas davon lernen können. Ah, yes. Also, are some weird sounds. By the way, <laughs> <laughs> oh, some weird sounds. Okay, I will not do this ever not sure if Das sollte nicht mit mir zusammen lesen. Ich habe auf dich gewartet. Ich habe lange auf dich gewartet. Das war das einzige, auf das ich mich heute gefreut hatte. Warum hast du das für mich getan? Merkst du hier Du verbringst besser deinen Zeit nicht mit dir. Hörst du mir zu? Ja, ist eine kranker Freed. Das solltest du auch mittlerweile rechtzeitig sein. Spiel stattdessen einfach mit mir. Okay. Du hast mich doch nicht. Oder? Hast du mich? Willst du, dass ich weinend nach Hause gehe? Der Club ist der einzige Ort, an dem ich mich sicher fühle. Ruiniere das nicht für mich. Ruiniere das nicht. Also bitte. Weine einfach nicht mehr mit Juri. Bist du das nicht mehr? Mehr bleibt mir nicht. Binnen mit mir. so Well, let's just say...